Gelber Schnee. Vom Hausmeister zum sofortigen Schneeräumen verdonnert, kämpft Leni sich in aller Frühe durch den Neuschnee. Dabei beginnt ihre volle Blase immer heftiger zu drängen. Verzweifelt versucht sie einzuhalten und sich nicht in die Hose zu pinkeln. Ein schamvoller Omorashi-Albtraum.